Ich habe die Chefin angerufen und habe gesagt, ich interessiere mich für ihre Firma. Ich habe die vorher mal besichtigt ja, und hätte Interesse, bei ihnen zu arbeiten. Ja, und da warst du schon direkt bei der Chefin. Die Chefin hat gesagt, alles klar, komm doch mal vorbei, Jung. was hast du vor? Und für mich, was mir in, Erinner in Erinnerung geblieben ist von damals noch, ich fand es sehr ordentlich, also im Vergleich zu anderen Holzbaufirmen. weil es eben ein kleiner, überschaubarer Betrieb ist. Eigentlich weiß jeder, was der andere tut. Die Wege sind kurz. Man kann auch mit einem Bauherr mal eben kurz in die Produktionshalle gucken. Ja, wir sind lauter, nette, gute Kumpels eigentlich. Nicht irgendwie, dass wir da fremd miteinander sind oder was. Nee, wir gehen jeder, jeder auf einen anderen zu. Also das ist wirklich schon ein guter Betriebsklima. Passt prima. Also ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, wie viele Frauen hier arbeiten und der Rest sind alles Männer. Aber für uns Frauen ist es sehr gut. Es macht einfach Spaß, wenn man, wenn man abends nach Hause geht und sieht, man hat was, was man geschafft hat. Und äh, den Spaß mit den Kollegen, die, die blöden Sprüche. Das sind alles ganz liebe, ganz liebe, nette Männer. Wir sind alle füreinander da natürlich, jeder hat seinen Fachbereich, jeder ist Spezialist in seinem Bereich. Familiär geführtes Unternehmen, wir sind eine Familie und das ist das, was mich hier so überzeugt. Und dann die Chefin, Chefin werden geduzt, was nicht in manch anderen Betrieben ist, wo man dann mit Sie sprechen kann, ne? die gehen auch auf einen ein, wenn man mal irgendwas hat. Besonders stolz bin ich auf unser Team. Auf unsere gemeinsamen Leistungen und unser gemeinsames Tun. Wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme und im Urlaub sagt ihr, na gut, wenn nach Hause geht wieder die Arbeit los. Wenn ich hier reinkomme, die freuen sich, mich zu sehen und ich freue mich schon, meine Kollegen zu sehen. Das ist ein wirklich schönes Erlebnis. Was nach meinem Beruf Spaß macht? Alles eigentlich. Alles. Wir bauen individuell jeden Tag was Neues. Oder ich sagen mal jede Woche was Neues. Ja? Jedes Haus ist anders bei uns. Und das, das fordert dann immer wieder heraus. Ja? Die Bauern, die zu uns kommen, die wollen Häuser bauen, die wollen für sich bauen. Das ist eine Rieseninvestition. Die bauen einmal im Leben und wollen halt, dass es schön wird. Jeder Bauherr hat ein anderes Charisma. Und immer auf, das, auf den jeweiligen Bau einzugehen, immer was Neues zu sehen, auch die Gegend natürlich kennenzulernen, immer in einem anderen Ort zu sein, das macht eigentlich die Vielfältigkeit und das auch den Spaß aus. Das gilt nicht. <lacht> ich würde sagen, ich arbeite bei einem renommierten mittelständischen Fertighaushersteller, der individuelle Häuser fertigt, je nach Kundenwunsch, und kein Haus dem anderen gleicht.